Ahoi! Ich bin Sonja und ich zeige euch heute, wie ich dieses Bild an die Wand bringe. Viel Spaß dabei und nach dem Intro geht's weiter. Hallo und herzlich willkommen. Heute mal ein kleiner Film von über der Kellerwerkstatt. Ich zeige euch heute, wie ich ein Bild aufhänge. Als erstes benötigen wir natürlich ein Bild, was wir an die Wand bringen wollen. In dem Fall habe ich hier ein schönes Flensburg Bild das ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Das finde ich so schön, dass ich das gerne an die Wand bringen möchte. Als allererstes benötigen wir einen Zollstock, damit wir die Mitte von der Wand errechnen können bzw. wissen, wie das Bild am besten mittig aufgehängt wird. So, Hier habe ich jetzt eine Breite von 1,29,4 die Hälfte wäre dann 64,7. Das zeichnen wir uns jetzt an der Wand mal an. Nun müssen wir erstmal die Höhe festlegen von dem Bild. In dem Fall würde ich es jetzt einfach erstmal anhalten, wir müssen es aber gleich nochmal genau ausmessen. So, so in etwa würde ich sagen, ist die Höhe gut. Jetzt haben wir hier eine Höhe von 1,90 m, gemessen an der Oberkante von dem Bild. Wir müssen aber auch berücksichtigen, dass da noch ein Aufhänger auf der Rückseite ist. Ich zeige euch das einmal. So. Den Abstand müssen wir natürlich jetzt von den 1,90 m abziehen, damit das Bild am Ende auf 1,90 m hängt. So, dann lege ich jetzt einmal meinen Zollstock an. Das sind ungefähr 5 cm, 4,5 fünf. So, nun lege ich die Höhe fest. Ja, ich setze den Zollstock erstmal an und versuche mit dem Mittelpunkt in einer Flucht zu bleiben und zeichne jetzt hier die 1,85 an. Jetzt kommt das Beste, es wird gebohrt. Bevor wir jetzt anfangen zu bohren, müssen wir natürlich darauf achten, dass die Schlagbohrerfunktion hier eingestellt ist. So, so sieht es besser aus. Nun kommt der Dübel in die Wand. Dabei empfiehlt es sich erstmal die Schraube schon mal etwas einzudrehen, damit sich der Dübel ein bisschen vorspannen kann. An dieser Stelle war der Akku leider leer. Beim einschlagen des Dübels darauf, dass der nicht übersteht und auch nicht zu tief in der Wand steckt. Auch beim Einschrauben der Schrauben lasst ein wenig Gefühl walten. So, die Arbeit ist jetzt getan und jetzt kommt das Bild an die Wand. Wunderbar! Wie ihr seht, das Bild hängt, die Wand steht auch noch. Alles gut gegangen? Ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, schreibt es unten in die Kommentare und abonniert fleißig die Kellerwerkstatt. Bis bald! Moin, Ahoi und herzlich willkommen in der Kellerwerkstatt. Heute zeige ich euch mal, wie Frau ein Bild aufhängen würde oder macht. Hallo und, und herzlich willkommen. Ich bin Sonja und heute bin ich mal über der Kellerwerkstatt für euch da. Eigentlich war ich ja noch nie da, aber ist egal. So. Läuft? <lacht> so? Mhm. Gut. <lacht> Als nächstes benötigen wir erstmal eine leere Wand. Das ist auch wieder doof. Das ist doof, oder? Ich muss jetzt hier erstmal gucken. Filmst du schon? So. So also wollte ich gar nicht sagen. So war zu viel. So. Wieder So. Wenn euch mein Video gefallen hat, hat schreibt es in die Kommentare. Das war doof. Ich mache nochmal. Wie ihr seht, das Bild hängt. Die Wand auch. Die steht noch. Hängt nicht. Ich... ich muss was anderes überlegen.